Campuskatalog im Detail. Wie kann ich den Campuskatalog für meine Literatursuche nutzen? Wir starten wieder auf der Seite der Stabi, wechseln hier vom Beluga-Katalog auf den Campuskatalog und geben dann als beispielhaften Suchbegriff wieder Carsharing ein. Hier haben wir jetzt die Trefferliste im Campuskatalog. Und diese Trefferliste wird zunächst mal als Kurzliste angezeigt. Das heißt, die einzelnen Treffer werden hier eben untereinander gelistet. Und ich sehe hier auf der rechten Seite, dass ich insgesamt 41 Treffer habe. Und es werden jeweils 10 Treffer pro Seite angezeigt. Die kann ich hiermit durchblättern. Alternativ können Sie hier auch auf Titel Daten gehen. Dann werden die 41 Treffer eben einzeln angezeigt. Und Sie können die hiermit durchblättern, wenn Sie also die genaueren Informationen haben wollen. Dann haben wir hier noch den Tab Suchgeschichte. Dort wird mir jetzt angezeigt, was ich gerade durchsucht habe. Und zwar steht dort, es wird gesucht nach alle Wörter, Carsharing. Was bedeutet das im Detail? Zunächst mal ist die Voreinstellung, wenn wir hier nochmal zurückgehen auf unsere Kurzliste, dann sehen wir hier, dass die Voreinstellung diejenige ist, dass alle Wörter durchsucht werden sollen. Alle Wörter bedeutet, dass der Katalog alle Informationen zu den Dokumenten durchsucht. Diese Informationen sind mindestens mal die Titeldaten, die Informationen zu den Autorennamen und die Schlagwörter, die den einzelnen Dokumenten zugeordnet wurden. Wenn Sie also hier die Voreinstellung, alle Wörter lassen, durchsucht der Katalog alle diese Informationen nach dem Suchbegriff, den Sie eingegeben haben, hier zum Beispiel Carsharing. Alternativ kann man hier auch auswählen dass zum Beispiel nur die Titel der Dokumente durchsucht werden sollen oder nur die Autorennamen. Wenn Sie also wissen, dass Sie etwas suchen von einem bestimmten Autor, dann können Sie hier eben als äh, Suche dann das auf die Autorennamen einschränken. Wenn Sie dazu genauere Informationen haben wollen, beispielsweise wenn Sie wissen wollen, wie das mit der Schlagwortsuche funktioniert, können Sie das hier auswählen und dann auf das Fragezeichen klicken. Dann bekommen Sie nähere Informationen dazu, wie die Suche nach Schlagwörtern funktioniert. Sie können diese verschiedenen Optionen auch miteinander kombinieren. Dann müssen wir hier auf den Bereich der erweiterten Suche gehen. In der erweiterten Suche können wir zum Beispiel sagen, dass wir einen bestimmten äh, Titel suchen, also bestimmte Wörter, die im Titel vorkommen sollen. Also angenommen, wir durchsuchen jetzt die äh, Titel nach Carsharing. Und außerdem möchten wir aber gerne nur solche Treffer bekommen, die von einem bestimmten Autoren publiziert wurden. Dann können Sie hier den Autorennamen eingeben und bekommen dann eben nur diejenigen Treffer, die beide Bedingungen erfüllen, sowohl den, äh, das Wort Carsharing im Titel als auch diesen Autorennamen. Hier können Sie dann noch auswählen, ob das eine UND-Verknüpfung oder eine oder verknüpfung sein soll. Bei der UND-Verknüpfung können Sie das Ergebnis also nur dann bekommen, wenn sowohl das Wort Carsharing im Titel ist als auch der Autorenname vorkommt, bei einer Oder-Verknüpfung würden Sie dann entsprechend die Treffer bekommen, die entweder Carsharing im Titel haben oder den bestimmten Autorennamen, den Sie hier eingegeben haben. Wenn man dann auf Suche geht, bekommt man eben die entsprechenden Treffer. Ich gehe hier zurück auf mein Suchergebnis, weil ich mir nochmal genauer jetzt anschauen möchte, wie ist dieses Suchergebnis hier eigentlich sortiert, was mir hier angezeigt wird. Und dann sehen Sie hier, dass die Voreinstellung ist, sortiert nach Erscheinungsjahr. Ich kann das auch auf Relevanz ändern, Da muss ich allerdings auch wieder hier neu auf Suchen klicken. Dann wird es nach Relevanz sortiert. Bei der Relevanz ist es so, dass die Wichtigkeit vom Katalog hier eingestuft wird in Bezug auf meinen Suchbegriff. Und die Wichtigkeit wird hauptsächlich danach bewertet, wie häufig der Begriff in dem jeweiligen Dokument vorkommt. Das heißt, es wird geguckt, wie häufig kommt in diesem Buch oder in diesem E-Book hier das Wort Carsharing vor. Und da das hier der oberste, der allererste Treffer ist, kann ich davon ausgehen, dass dieses Wort Carsharing innerhalb dieses Titels hier sehr oft vorkommt. Außerdem kann ich sortieren nach Autor, dann wird das Ganze alphabetisch nach dem Nachnamen der Autoren sortiert. Oder ich kann auf Titel gehen, dann wird das Ganze alphabetisch sortiert nach dem ersten Buchstaben des Titels. Sie können außerdem hier noch auf eine unscharfe Suche klicken, dann wird sozusagen was ungenauer gesucht, sodass Sie dann eine höhere Zahl an Treffern haben werden. Abschließend können Sie beim Campus-Katalog hier noch die Trefferanalyse nutzen. Bei der Trefferanalyse ist es so, dass Sie hier Ihre Treffer nach der Materialort angezeigt bekommen. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel auf Bücher klicken, dann bekommen Sie eben nur die Treffer, die Bücher sind oder wenn Sie hier auf Zeitschriften klicken, dann bekommen Sie nur die Treffer, bei denen hier eine Zeitschrift gefunden wurde der es um das Thema Carsharing geht. Und abschließend, wenn Sie das möchten, können Sie hier noch auf Speichern gehen. Dann bekommen Sie, können Sie die Trefferliste abspeichern und sich auch per E-Mail zusenden. Soweit als erster Überblick zum Campus-Katalog. Viel Erfolg bei Ihrer Literatursuche.